Es ist soweit, es geht in die zweite Runde, Ghost from the Past 2, beziehungsweise The Second Hunting. Und ja, wir wollen eine Ghost Red ziehen, im besten Fall, aber vor allen Dingen wieder hier vorab. Vielen Dank an Konami, dass wir das hier früh öffnen dürfen. Und ich weiß nicht so viel von diesem Produkt an sich. Ich weiß an sich, was die Ghost Reds sein können. Ich weiß auch ein paar Karten, die hier reprinted werden, beziehungsweise hier drin sein können, die zum Teil auch zum ersten Mal gedruckt wurden. Aber... Ich kenne nicht alle Karten und daher ist das ein bisschen auch für mich hier wie so ein kleines Überraschungsei, dass ich hier nicht weiß, was hier eben drin ist und wir öffnen das ganz einfach mal. Oh, wieder wunderschön. Sieht sehr schön aus. Sieht sehr, sehr schön aus. So hier. Guck mal, es passt kaum, passt kaum unter die Kamera. Oh. Es ist einfach hübsch. Es ist einfach hübsch, schön. Mh. Silber-Look hier. So, wir fangen an. Wir packen das mal zur Seite. Hier ist die erste. Wir haben hier... Uh, gut, dass ich hier eine Schere habe. Wir nehmen hier zwei Kleber. Kleber 1 und 2. Und können das Ganze jetzt dann hier aufmachen. Na, will nicht ganz. Uh, jetzt ist es verrutscht. Das ist ja super. So, so haben wir das Ganze hier. Und wir sehen hier drei Booster drin. Hartpappe. Finde ich gut. Gefällt mir. Auf jeden Fall. So. Und hier haben wir es. Oh. Also ein Blue Eyes und Ghost wäre schon das Highlight. Oder Cyberdrache. Das wäre echt ein Riesen-Highlight. Und hier haben wir vier Booster. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit den ersten an. Gehen natürlich ein bisschen dichter, denn wir wollen hier auch natürlich die Karten sehen. Und wie gesagt, ich weiß selber nicht, welche Karten hier alle drin sind. Und deswegen bin ich besonders selbst überrascht hier. Und wir fangen an mit Steinbrecher. Wir sind ja recht dichter noch. Ah, okay. Also hier kommen Fossil-Reprints drin. Finde ich super gut. code -Lifter. Super gute Karte. Sehr, sehr gut, dass hier drin ist. Ah, interessant, ja. Und, uh, dunkler Vertrag. Ja, DDD. Hier jetzt ja auch mit der Nuller-Scale drin, was natürlich sehr cool ist. Und gefallene Zuflucht. Okay, interessant, dass das hier auch drin ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier auch was für Feen drin ist. Aber Proxy-Pferd, Okay. Falls die Karte, die du kontrollierst, als Linkmaterial für ein monster verwenden wird, kannst du auch Cybers-Monster von deiner Hand als Material verwenden. Während der Endphase, du kannst diese Karte von dem Friedhof verbannen und dann zwei Linkmonster auf den Friedhof wählen, darunter ein Cyberlinkmonster, lege sie ins Ace-Deck zurück. Nice. Es ist keine schlechte Karte. Hornet. Auch cooler Reprint. Säulen. Denglong. drache und ja, Fossil. Wie gesagt, Fossil ist hier halt als Reprint drin. Was ich gut finde. Was ich wirklich gut finde. Oh, oh, Ghost Trick. Bekommt hier auch Reprint. Nice. Uh, Tenny. Uh, Tenny auch. Super gut. Bürowater 001. Oh, dann freut sich. Uh, der Festungsdache. Auch sehr nice. Und das ist einer der neuen Karten, die hier drin sind. Äh, Geuer Regenbogendrache. Die ist halt neu drin. Die gab es halt vorher im TCG nicht. Ist natürlich nett, dass wir dann hier auch... Alles nach Namen nach bekommen. Insektor. Ihr merkt, Insektor ist hier auf jeden Fall drin. Uh, Kuhn-Krieger-Lady. Krass. Ich wusste gar nicht, dass die hier drin ist. Okay. 10.000 Hände. Uh, das ist. Das ist schick. Ultraware. Tenny freut sich super darüber. Und Metal Neas Kluger. Eine Metall-Neas und Jubel. Nice. Auch hier drin. Ey, interessant. Es ist. Es ist. Sehr überraschend. Machen wir direkt die nächste auf. Da warten wir doch nicht lange. Direkt die nächste Mann. Wir wollen hier sehen, welche Karten hier drin sind. So, Nummer eins. Nummer zwei. Öffnen. Ich bin, ich bin ich bin, so gespannt hier. So, was können wir noch so ziehen? Was können wir noch ziehen? Natürlich, wie gesagt, Ghostware wäre das größte Highlight. Aber ich gebe mich auch mit weniger zufrieden. Definitiv. Und gucken wir mal. Uh, ja, die Sendboten bekommen hier wirklich alle Reprints. Finde ich interessant. Das Proxy wird. Hatten wir schon. Oh. Boss Stage bekommt hier auch einen Reprint drin. Nochmal Chemie tech und Meisterfeuer-Hyperverion. Krass. Dass die hier drin sind. Das wusste ich auch nicht. Aber macht natürlich, macht natürlich Sinn, wenn hier jetzt äh, die Sendboten drin sind. Aber nice. Haben wir die Karten auch? Sehr schön. Weiter geht's. Vampir! Vampir bekommt hier auch Reprint. Oh, Planted Patrol Reprints. Super. Außerirdisch. Oh Gott. Außerirdisch. Außerirdisch. Ähm, wie kommt das? Ich weiß gar nicht, ob es da bereits halt was gibt. Oh, Domain. Domain. Super schön. Und DDD Schicksalskönig Zero. Sehr hübsche Karte. Sehr, sehr hübsche Karte. Ja, DED ist hier drin. Auch halt, ähm, die Nuller. Oh! Track Black. Also, das ist ja. <lacht> Und, ja. Visions? Nein. Die Helden sind hier drin. Als ob hier die Helden drin sind. Geistertrick? Baxia! Ja. Und. Das ist das ist ein cooler Reprint. Und Leute fragen sich jetzt, warum? Die spielt man doch nicht. Nein, aber die Karte ist uralt und hat es bitter nötig gehabt. Äh ja. hey, super, super schick. Alter Geist. Alter von Artwork. Auch ultra hübsch. Geister-Trick. Uh, Nummer 60 auch. Nummer 60. Sehr hübsch. Uh, Chimera-Tag. Ähm, mega -Flotten drache Klar, ne, wenn der andere Chimera muss, ja, der auch drin sein. Und, dunkler Alligator. Karte kenne ich jetzt gerade gar nicht so. Ähm, so, ähm, du kannst diese Karte als Tribut beschwören, indem du ein Reptilmonster als Tribut anbietest. Wenn diese Karte als Tribut beschworen wird, du kannst ein Alligator-Spielmarke, Stufe 1, 2000. 2000? Ja, 2000 ATK, 0 Dev, bis zur Anzahl der Reptilmonster als Tribut beschworen, äh, bis zur Anzahl der Reptilienmonster, die für diese Tributbeschwörung dieser Karte angeboten wurden, als Spezialbeschwörung. Falls die Karte Tributbeschwörung durch Kampf zerstört wird oder durch einen Karteneffekt eines Gegners zerstört wird, solange sich ein Monsterzone ihres Besitzers liegt. Was? Das war jetzt ein bisschen äh, holprig hier. Falls sie die Tributbeschwörung durch Kampf zerstört wird, solange sie in der Memo zerstört du kannst deiner Hand ein Reptilmonster von der Decke hinzufügen. Ja, ist aber leider keine Spezialbeschwörung. Das ist natürlich schade. Wenn man die spezial beschwören könnte, dann wäre das echt eine gute Karte. Aber so. Äh, ich kriege es gerade nicht auf. Das ist ja auch hier. So. Oh Mann, das ist wie Weihnachten. Es ist so schön. So. Oh. Und wir haben noch drei vor uns. So. Oh ja. So. Vier Booster. Und weiter geht's. Wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ah, ey, es gefällt mir einfach zu gut. Da haben wir wieder Sendboote. Wie gesagt, Sendbooten? Viktorie, Engel der Tapferkeit. Okay. Zwillingsreport, nett. Niederträchtig. Hier ist Niederträchtig drin? Okay, Nummer 97. Das war mir zum Beispiel bekannt, dass die Karte hier drin ist. Nummer ähm, 97. Warum auch nicht? Okay, also äh, zum Teil weiß ich nicht, ob das jetzt einfach die Karte die ich nicht auf den Schirm habe oder die einfach neu ist. Falls diese Karte, die du gehörst, äh, dir gehört durch den Karteffekt, der es das gehen aus der Schirm auf den Friedhof gelegt wird. Oder falls die Karte als halt Spezialschirm von Friedhof beschworen wird, du kannst eine Karte ziehen. Du kannst den Effekt von ihm auf den neuen Puschizu verwenden. Ah, das ist eine Anlehnung an den anderen Vogel, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß. Hornet, das ist auch super. Oh, okay. Das, das hätte ich nicht erwartet. Also ja, hier ist Zombie drin. Okay, aber das als Reprint. Dann ist ja Benji auch drin, ne? Wie cool. Oh, Benji. Oh mein Gott. DDD, wie gesagt, das ist klar, dass DDD hier ist. Code-Generator auch gut. Codelüfter, lüfter Code-Generator, super gut. Vampir, Chimera und den Schallenritter. Tja, why not? Oh, wie cool. Wir haben hier einfach das Structure-Deck drin. Da von den Reprints. Das, also das, das hat da haben wir wirklich lange drauf gewartet. DDD, Supi. Ja, mal Yang Sing, super. Und ja, Fossilkrieger. Fossil ist auch, wie gesagt, super. Oh, ey, Das ist ey, ey, das macht so Spaß. Vor allem, Leute, ihr müsst das mal verstehen, ja. Für euch ist so, ihr seht jetzt das hier, wie ich das öffne. Und habt vielleicht schon noch andere äh, Openings dazu gesehen. Und für euch ist das so, ja, ich, ich, ich wusste jetzt, dass es das kommen kann. Ja, ich kenne die Karte oder so. Aber für mich... Ich kenne hier raus nichts. Ich kenne vielleicht halt eine Handvoll Karten und vielleicht die Ghost Rares. Aber mehr weiß ich nicht. Sprich, alles andere, was ich jetzt hier ist einfach reine Überraschung. Und es ist einfach ein ganz anderes Feeling. Also wirklich, es ist ein ganz anderes Feeling und es ist einfach nur nice. Weiter geht's. Uh, noch ein Sendbote. Sehr gut. Der Sendboten hier halt komplett drin. Kenny auch. Also das finde ich auch... Ich glaube, ich sage oft genug, dass ich das gut finde, ne? Schimmi und gut. Oh, Boah, des Lebens, Neptun. Da ist Neptun. Ja, Neptun. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Leider kein Empfänger. Er ist Stufe 1. Als Empfänger wäre das nochmal äh, richtig cool gekommen. Leider ist er kein Empfänger. Aber man kann ja nicht alles haben. Ewig Fanaler Bauer. Hardwork. Es erinnert auch an einen Kinofilm. Boah, Zuflucht nochmal an Ultraware. Schick. Nummer 38. Da ist sie. Und... Oh ja, vom Boss Stage. Generator. Generator-Karten müssen hier natürlich auch drin sein. Ich meine, warum nur das Exit reinpacken? Natürlich sind da auch die anderen Karten drin. Hier kommen wir zu Vampir und Planner Patrol. Und Boss Level. Wir haben Boss Stage, Generator, Boss Level. Nice. Und wieder eine Fusion, wo viele sich fragen... Warum? Denn dieser Reprint, ich sage euch, ist sehr wichtig, ist Wasser, Stufe 4, das ist sehr relevant, gerade mit Fertigfusion. Und Fusionsheld. Oh, ja, also das ist ein Tippy Top reprint Also wirklich ein Tippitop-Reprint. Weiter geht's. Und es neigt sich leider schon in Ende hin langsam. Das ist sehr schade. Ewig und Fanal, du Himmelsch und Fossil. Und jetzt kommen wir leider schon zur letzten Box. Oh Mann. Ich wünschte, es wären mehr. So. Öffnen wir das Ganze hier. Und. Oh. So. So. So. Jetzt geht schon auf. Ganz entspannt. 1, 2, 3, 4. So. Die letzten vier leider. Ich hoffe jetzt nochmal auf was Schönes. Eine Ghost wäre natürlich schön. Äh, Code. Ja, das ist klar, klar. Ne? Hier sind alle die ganzen Code-Karten drin. Finde ich super. DDD. Auch hier drin. Und plunder Patrol, Das finde ich so super. Dass sie eigentlich ihre Reference bekommen. Yang Sing und Razer. Razer, der Mega-Monarch. Flunderies lässt grüßen. Und das freut mich einfach. Diese Karte in der Hand zu halten. Ist halt super top. Super hübsche Karte. Auch ein Ultra. ja, Sehr hübsch. Sehr hübsch, muss ich sagen. Also da freue ich mich. Flunderies. Dann kann ich Flunderies jetzt ja halt doch spielen komplett. Senbute Maß, auch eine uralte Karte. Als ich das erste Mal in der Hand hielt, ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Yang Sing und Galaxy Soldier. Auch nochmal drin. Passen natürlich theoretisch ähm, zu Cybertache. Finde ich super. Und das vorletzte Pack, leider, Leute. Der Tanny. so gut. Banner Patrol, auch super gut. Vampir, auch super schön. Pitch Armor in Ultra. Ja, gut, Leute. Also da kann die Kamin äh, die, die man natürlich einpacken gegen super hübsch und Limiter halt Nochmal. und das letzte Pack ist hier eine Ghostware drin wir werden es jetzt erleben ist hier eine Ghostware drin oder nicht Folge Total Kunst Mega Fleet und Zeitdieb äh, Zeitdieb ist hier auch nochmal drin wild und Matte Mech auch Interessante Archetypes, äh, sehr interessant. Ja, äh, für mich Highlight, Razer einfach für Flanteries. Ähm, ja, leider keine Ghost Rare. Ich versuche jedes Mal, sie zu handen, aber ich bekomme sie nicht. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Aber meine großen Highlights, äh, können wir mal eben schnell durchgehen, was meine großen Highlights sind. Ohne Witz, ich finde die Fusion als Reprint. Ja, okay, ne? Natürlich die Sendboten, die neuen Karten. Ja, cool. Äh, ja, auch hier natürlich Cyber, Code. Also, <lacht> eigentlich kann ich alles aufziehen ne? Natürlich äh, Structure Deck Reprint. Äh, leider keine Benji gezogen. Das ist natürlich schade. In Sektor noch mal hier sogar drin. Äh, das habe ich auch überrascht. Niederträchtig. Warum niederträchtig? Also, ich meine, klar, warum nicht, ne? Aber, habe äh, hat mich gewundert. Was haben wir noch? Nummer 60. Auch super guter Reprint natürlich. Äh, ja, Buxia natürlich auch. Äh, bei Domäne. Sehr überraschend. Ich frage mich noch, welche Monarchkarten hier noch... Natürlich, wie gesagt, ne, ist natürlich klar. Dann, ja, tenny karten Tipp, Top 1A. Ah, Bürobotter, nett. Ein ultra sieht gut aus. Wie gesagt, bei den kann ich ja hier alle rauslegen. Dann auch Chimera tagammer Sehr gute Karte natürlich. Für Cyberdache auch sehr wichtig halt eben für den OTK. Dann ähm, Yangsing, auch nochmal interessant. Und dann haben wir hier den Lüfter. Und ja, äh, auch, ja. Ne, Visionshelden Also, Rebrand auch cool. Boss-Stage auch nochmal cool. Planet Patrol, Vampir Nummer 38. Ihr seht, ihr seht. Ich bin begeistert. Auch, wenn wir leider keine Ghosts gezogen haben. Aber Razor für mich auf jeden Fall das große, große, große Highlight hier. Einfach, weil ich halt eben Razor für Flunderies noch gebraucht habe. Ja, Leute. Aber jetzt natürlich... Hat es euch gefallen oder nicht? Seid ihr überrascht, was hier drin ist oder nicht? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war es jetzt hier von dem Opening. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und natürlich noch viel Spaß beim Duellieren.